Mein Name ist Tillmann, ich mache dieses Semester das Seminar Sport Event Management und im Rahmen des Moduls des Seminars müssen wir verschiedene Veranstaltungen organisieren, unter anderem eben das Bikeball Turnier, was hier hinter mir zu sehen ist. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen größer aufgefahren. Das findet jetzt zum zweiten Mal schon statt, letztes Jahr mit 40 Teams, dieses Jahr haben wir das Ganze dann verdoppelt, sprich wir sind 80 Teams, also 160 Leute, die Stimmung ist gut und ja, es kommt glaube ich ganz gut an und wir freuen uns dann gleich auf die K.O.-Runde. Mein Team heißt Chicks, ich bin Clara, meine Teampartnerin fehlt leider gerade. Wir haben uns massiv auf diesen Tag vorbereitet, wir haben im Urlaub wirklich stundenlang geübt und das erste Spiel haben wir leider verloren, aber die darauffolgenden beiden haben wir natürlich gewonnen. Überragend und hoffen natürlich, dass das was wird mit uns. Prost!